schlechten Film macht für mich äh, das aus, dass ich selbst und ein Großteil des Publikums am liebsten rausgehen würden und äh, sagen äh, an der Kasse, ich hätte eigentlich gern mein Geld wieder zurück, weil äh, das, dieser Film hat mir meine Zeit gestohlen und hat mir kein Erlebnis gebracht. Das sind so diese ganzen Abschlachter-Filme, äh, Filme und da möchte ich gerne rausgehen bei solchen Filmen, die sind für mich tatsächlich schlecht. Also es wird keine gute Geschichte erzählt, es, es gibt keinen gescheiten Protagonisten, es gibt keinen gescheiten Antagonisten. Es ist nur Geldmacherei. Das ist für mich dann ein schlechter Film. Alle, die so irgendwie äh, konstruiert sind, um offensichtlich eine große Publikumsmenge anzuziehen mit viel Action und viel Brutalität ohne eine Geschichte zu erzählen. Für mich ist das Wichtige an einem guten Film auch die gut erzählte Geschichte. Lustigerweise hat ja voriges Jahr Skyfall den ersten Platz gemacht, also den schlechtesten Film ausgemacht. Den habe ich schon gar nicht mehr gesehen. Obwohl ich lange Zeit ein großer James Bond-Fan war, muss ich auch sagen, dass die letzten Filme, Casino Royale und Quantum Trost, auch schon für mich zu den schlechteren und schlechtesten Filmen gehören. Gute Film ist für mich genau das Gegenteil, nämlich der, wo ich, wenn ich aus dem Kino rausgehe, kurz überlege, ob ich nicht auf der anderen Seite bei der Kasse wieder reingehen soll und mir den Film noch einmal anschauen soll. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht sogar. Das ist für mich das Schöne äh, am Kino und am Film, wo äh, eine gute Geschichte erzählt wird, wo ich äh, genießen kann, wo ich wirklich abschalten kann und wo ich für mich persönlich sagen kann, es war ein Erlebnis. Es gibt ganz, ganz viele gute Filme, allerdings ich möchte eins dazu sagen, ich habe lange Zeit für verschiedene Radiosender Filmberichterstattung gemacht und ich habe das absichtlich immer anders gemacht als alle anderen, die sich so die, die sich Filmkritiker nennen, was für den einen ein guter Film ist, ist nicht unbedingt für den anderen ein guter Film. Ich kann immer nur persönlich, Sagen, welche Filme mir besonders gut gefallen. Das habe ich auch damals in der Filmberichterstattung so gemacht. Ich habe nicht, nicht äh, mir diesen Umhang des äh, unfehlbaren, weisen und alleswissenden Filmkritikers umgehängt. Also dementsprechend war auch die Berichterstattung sehr neutral. Und das möchte ich auch machen. Auch wenn ich jetzt persönlich den einen oder anderen Film nenne, äh, dann ist das mein persönlicher Geschmack. Filme, wo kleine Persönlichkeiten etwas Großes bewirken sind für mich immer ganz besonders wirksam. Und es ist jetzt ganz egal, ob das ein Hollywood-Film ist und was die Kritiker ja dann gleich wieder verdammen Blockbuster und so weiter, furchtbar, darf man nicht anschauen, ist furchtbar. Ähm, ganz im Gegenteil, einer meiner Lieblingsfilme zum Beispiel ist Lawrence von Arabien. Äh, von der Musik, von der Geschichte her, äh, von der Verarbeitung von, von Realität, von, von, von tatsächlichen Ereignissen. Eine Person hat es tatsächlich geschafft, die Weltgeschichte zu verändern. Das gilt genauso wie für Blockbuster-Filme Herr der Ringe oder Harry Potter, wo einzelne kleine Persönlichkeiten in unheimlich spannenden Sequenzen zeigen, dass auch die Großen keine Chance haben gegen Herz und gegen, gegen, äh, Unternehmungsgeist und, und Gerechtigkeitssinn. Das sind so meine Lieblingsfilme. Es geht aber bis zu Bollywood-Filmen, die dann auch ganz kitschig sein können, wo Musik dabei sein kann. Also, ich kann immer nur sagen, gefällt mir der Film jetzt persönlich oder gefällt mir nicht? Das finde ich ganz fantastisch. Ich habe vorher erwähnt, diese, die, die Arroganz der, der selbsternannten Filmkritiker, die sich selber äh, in den Himmel heben und meinen, sie äh, hätten die Weisheit des Filmes mit dem Löffel gefressen äh, und entscheiden, welcher Film gut ist und welchen man sich anschauen muss und welchen nicht, welcher Film fünf Sterne kriegt oder was auch immer, Popcorn-Tüten und was immer da vergeben wird. Und ich finde es ganz, ganz toll, dass endlich das Publikum, entscheiden darf, welche Filme ihnen gefallen und welche nicht. Und vor allem finde ich es gut, dass es auch jetzt einmal umgekehrt für den schlechtesten Film ist. Also die Idee finde ich ganz, ganz fantastisch. Ich fände es sogar ganz gut, eine weitere Kritik oder eine weitere Kategorie einzuführen, den schlechtesten Filmkritiker oder den arrogantesten Filmkritiker zu wählen.